Willkommen zurück zu Friday Night Funkin! Hey, you're running an outdated version of the game! Oh, es gibt anscheinend ein Update. Press space to go or escape to ignore. Ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich das ist sowieso eine Bugfix, deshalb werde ich das erstmal ignorieren. Aber ihr habt schon gesehen, das Spiel wird wieder geupdatet. Na gut, es ist offensichtlich, dass das Spiel aktiv bleibt, aber ich wollte es nur so kurz gezeigt haben. So. Und letzte Folge haben wir Week 4 geschafft. Und jetzt geht's weiter mit Week 5 Red Snow. Und warum ist das Bild da links so klein? Naja, geil. Wir spielen es auf jeden Fall. Ich habe nichts zu erzählen. Wir jumpen einfach fresh rein. Und ich soll mich irgendwas überraschen lassen von Background? Äh, was ist mit dem Weihnachtsmann los, der Arme? Oh Gott. Was? da. Okay, das ist sehr, sehr einfach. Äh, sagt er und äh, ja, okay. Aber wir kämpfen jetzt gegen die Mutter und den Vater gleichzeitig. Das ist ja fast schon an wie ein Finale, vor allem hier in der Mall, wo wir gerade sind. Es ja, ist halt mega chillig. Okay, ich habe nicht gedacht, dass das so einfach wird. Oh, im Background, das ist das Meat Boy. Bin sicher noch ganz rechts. Henry Stickman, muss man noch gucken. Hier vorne sind noch welche. Die sich jetzt nicht ganz so gut. Okay. Die sich denn dann auch? <lacht> das ist lustig. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wer alles im Background ist, falls ihr welche erkennt, die ich gerade nicht erkennen soll zum Beispiel. Denn ich erkenne gerade nicht alle auf Anhieb. Und ich sollte aufpassen, dass ich nicht verkaufe. Auch wenn der Background so schön aussieht. Sorry, dafür. Kleiner Black, deshalb muss ich pausieren Aber jetzt passt wieder alles auf den Licht Weiß nicht, was mit diesem Weihnachtsmann da los ist Ist das nur noch der echte Weihnachtsmann? Oder ist das nur ein Faker? Oh, da muss ich drücken Ich halt, habe ich das nicht gemerkt Hey, sieh das unten, unten der Sprite Bei der Lebensanzeige oh, Verdammt Die sind nicht so eingeschränkt Oh, ich merke das jetzt, wir haben die Outfits. Oh, das sieht schön aus, die Outfits. Vor allem von der Girlfriend. Der ja, von Boyfriend sieht auch richtig cool aus. Er hey, ist ja nice. Okay, das erst lieber richtig chillig. Ich verstehe wegen Eis und ach egal. Weihnachten Keine Ahnung. Nächstes Lied. Okay. Ja, die Beat hat seinen eigenen Flair, hab ich das Gefühl. Aber er ist nicht schlimm ja, Verdammt, ich verfehle die ganze Zeit Obwohl es so einfach ist Vielleicht halt dafür Ey, Ist er voll cool eigentlich Also das Setting hier ist sehr, sehr nice Auf jeden Fall Das gefällt mir, das Setting hier Der Background Die Outfits Alles hier einfach das Ist echt schön Okay Das ist so ein Pattern Das krieg ich sogar mal hin Oh, es geht weiter Oh, ich wollte gerade chillen. Ah. Aber sie sind ja unten, die sind nicht so eingeschränkt in ihrem Icon. Aber sind die das immer, wenn ich die so weit nach hinten treibe? Oh Gott, sorry, es hat gerade wieder gelegt. Ah. Das tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ah. Jetzt konnte ich mich nicht konzentrieren, egal. Jetzt muss wieder ins Spiel reinkommen. Ich muss gerade ein bisschen troubleshooten. Deshalb der kurze Cut. Aber genießen die Musik, während wir es doch können. Oh shit! Okay, das krieg ich hin. Oh, es wechselt so schnell. Okay, zumindest haben wir das. What the fuck? What the fuck? Äh, will ich meinen Gegner sehen? Unten das Ike macht mir schon Angst. Oh, Auf allem eine echte Stimme. Äh, ist das gewollt? Alter. Oh lange Noten, schön. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Das kommt so aus dem Nichts. What the fuck is das für ein Typ der macht mir Angst Hilfe? Was ist das? Ich hab ein bisschen Angst, ein bisschen Geld ganz leicht. Aber das sieht es so schön. Zumindest kann das etwas singen. Das ist doch schön. ist sehr einfach, auch weil ich mich gerade so, schlecht anstelle, es ist wirklich einfach. So, Alter. So, you from your from your Die Musik ist <lacht> ein bisschen du, du, du, du, du, du, du, du. Spaß. Ja, aber auch ein bisschen. So, Aber was ist mit den äh, Eltern passiert? Wo sind die hin? Geht's ihnen gut? Oh Gott. Ah, die sind zu so langsam wie Noten. Die wird zu schnell drücken immer. Deshalb kriegst du wahrscheinlich hin. Ich mag das nicht, dass es so ganz kleine Stelle, äh, ganz kleine, ganz, ganz, ganz kurze, lange gedrückt haltende Noten sind Lange Noten, aber auch in Kurz. Hier sowas zum Beispiel. Mag ich nicht. So was hier. Mein Gott nicht. Cool. Alter, das war das war gewollt. <lacht> Alter. Das hat mich schon erschreckt. Das kam wirklich unerwartet. Und nochmal, ist mir leid, nochmal für die äh, Cuts zwischendrin. Ich hoffe, das hat nicht irgendwie mh, genervt. Concord Eggnog Winter Horrorland. Komm, versuchen wir es mal auf Hard. Das will ich schaffen auf Hard. Weil das war jetzt ziemlich langsam. Ich glaube, das kriege ich auf Hard hin. 3, 2, 1, Beim letzten Lied hatte ich ein paar Probleme über auf Hard. Aber das sieht sehr möglich aus. Ja, okay, gut. Jetzt wird es schwer. Das ist halt wirklich hart jetzt. Okay. Okay, das ist, was pa ich mag Ich Outfits und ich mag das pa ich mag alles in dieser pa Es gibt nichts, was Ich in dieser pa pa habe. Das fern kriege ich sehr gut hin. Ich, mein, ich mag alles. mag mich Ich glücklich, pop pop Ich weiß auch nicht warum. Er macht gute Laune bei diesem Ort und bei der Musik Das ist eine pop pop in diesem Lied Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass Leute das hier schwer finden werden Ich wollte eigentlich sagen, pop Oh Gott Okay, das kriege ich nicht hin okay, nein, was? Was ist das Pattern? Links, unten, rechts, oben. Links, oben, rechts, unten. Nein, das ist nicht. Oh! Ich habe einfach gehofft, dass ich das Richtige <lacht> drücke. Das ist ja wie Boost. Äh, ja, ganz knapp noch geschafft. Das Pad hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, das war das Einzige, was ich jetzt an dieser Hard Mode auslisten habe. Das ist Kack-Pattern am Ende. Das habe ich nicht verstanden. Okay. Das wird mir mehr gefallen. Aber ich finde es auch recht nice, dass der Vater und die Mutter abwechselnd singen. Das wäre echt nice. Das kriege ich hin. Oh Okay, komm, die langen Noten Ich verwechsel oben und unten manchmal, wo das wahrscheinlich im Video so richtig dumm aussieht Ich hab Angst wegen Winter Horrorland dass das vielleicht schwer wird. Ich hoffe, das wird nicht so schwer. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen rausgesucht ist. Kann das sein? Weil ich kann es verstehen, wenn ja. Aber habe schon das Gefühl, dass das so ist. Oh, Mike, drücken, drücken, einfach drücken. Nimm die langen Noten bitte mit. Yeah! Und jetzt... Und dann hört die Musik auf. Und jetzt. Oh, oh, oh. 3, 2, 1, down. Oh, ich dachte gerade, das wäre wirklich meine Freundin. Nein, meine Freundin. Hübsches Winterkleid. Und jetzt kommt das Magic-Shing. Your skin is freezing. She'll let me help you take it off. Ja, einfach ist er voll. Äh, schwer ist er voll. Einfach. So rum. Äh, ich hab euch gesagt. Ah, doch. Hab ich. Ah. Ich möchte die bisschen genießen. Ich möchte zu so viel labern. Ich hab die ganze Zeit schon zu so viel. Ich frag mich, wie lange dieses Lied gebraucht hat. Oder haben die das nicht selbst gemacht? Ich denk mal schon hat die echte stimme das ist so dieses spiel nice make gold brown? oder bin das nur ich separate hey, you from your eyes to go from the title, burn your Papapi, ein no <muss> <muss> <muss> <Das ist> einfach. <lacht> Das ist ich ja nicht schwer! Das hätte normal sein müssen, das ist einfach. Oder bin das nur ich? Warum war Week 2 und 4 so schwer? Und dann spiel ich das hier. Aber das ist eine echt gut gelungene Überraschung. Diesen, was doch immer das ist. schreibt mir rein, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, das war Week 5. Be so